Hallo, herzlich willkommen hier im Löwenzahn-Fanclub und herzlich willkommen zur Peter-Lustig-Woche. Ja, wir möchten unseren Ehrenmitglied Peter Lustig eine ganze Woche widmen und deshalb werde ich ähm, unter anderem einige Videos posten. Ich werde mit euch zusammen ein paar Folgen anschauen. Ähm, das sind so meine Lieblingsfolgen von äh, Peter und dazu werde ich... Ja, ein bisschen dusselig quatschen, also erzählen, was mir an der Folge so gefällt. Und ich hoffe, euch gefällt's und ihr schaltet wieder ein. Und dazu gibt es bei uns auf der Facebook-Seite einige Bilder von Peter, die ich posten werde. Und das Ganze gipfelt dann, <coughs> Entschuldigung, das Ganze dann bei uns ähm, mit dem Fan-Treffen. Dort es eine extra ähm, Ausstellungsecke. Oder ein Special sozusagen zu Peter lustig, denn wir sagen, äh, Peter, wir vergessen dich nicht. Oder? Peter kann man gar nicht vergessen. Also, heute starten wir mit unserem ersten Video und zwar schauen wir zusammen eine Löwenzahnfolge. Äh, eine meiner Lieblingsfolgen aus den ersten zwei Staffeln ist Peter und der Butterberg. Und äh, Thema war ja Milchprodukte. Es ist die Folge Nummer 18 bzw. 19. Es gibt ja immer die Produktionsreihenfolge und die äh, Ausstrahlungsreihenfolge. Die Ausstrahlungsreihenfolge wäre dann die 19, basierend auf dem ZDF-Informationen, die wir haben. Und die Folgennummer der Produktion wäre die 18. Jo. Die war 29 Minuten und 41 Sekunden lang, wurde dann im Zuge der Umstellung äh, gekürzt auf 25 Minuten und 8 Sekunden. Ja, es wurde zuerst am 30.01.1983 um 14.10 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Mann, da war ich zwei Jahre alt. Und die letzte Ausstrahlung war am 17.01.2001 um 8.30 Uhr im Kika. Schon 16, 17 Jahre her. Wir haben jetzt 2018. Ganz schön lange. Also, liebes ZDF, kommt, gebt euch einen Ruck. Die Folge muss mal wieder laufen. Jo, Darsteller waren Peter Lustig, Helmut Kraus als Nachbar Paschulke, Ute Fitzkoska als Trude und A. Hauf als Amtstierarzt. Amts jo, Dann führte Ulf Borchardt Regie. Äh, Sophie Brandes schrieb das Buch zusammen mit Peter Lustig. Ingo Hermann war von der Redaktion daran beteiligt sowie die Gabi Gabriele Röthemeier. Ähm, Kamera führte Wolfgang Hahn und Karl Friedrich Koschnik. Hannes Boja war für den Ton zuständig. Ähm, Schnitt war Christiane Fa Fas-Lagic Ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen. Wenn nicht, tut es mir leid. Ähm, so, Produktionsleitung war Horst Burkhardt ähm, Für den Trick war Klaus-Hein Fischer zuständig. Jo. Für die Requisite Edgar Hinz. Gut. Musiken sind zu hören in der Folge, Mann, was wir alles rausgefunden haben. Nein, das war nicht ich. Es gibt welche, die mit, äh, mit dieser App, die die Musik erkennt, jede Folge scannen sozusagen und dann äh, die Songs raus, rausfinden oder versuchen jedenfalls. Es ist nicht ganz so einfach. Äh, in der Minute 27.45 gibt es Side-on-Side-Songbirds von Leo Kotke. Aha. Gut, na denn, wenn wir mal die Folge starten. Wo haben wir sie denn? Äh, Peter und der Butterberg. So, wie gesagt, das sind ähm, eine meiner Lieblingsfolgen. Später erinnern. Und da haben wir schon Peter im Bauwagen beim typischen Lesen und das ist etwas, was ich, äh, genau. Na so, wenn du in meinem Garten, ja sag mal, ja, Wer bist du denn, hast dich irgendwo losgerissen, ne? Ja, sag mal, wie heißt du denn? Hm? Ja, wo wohnst du denn? Ja, das müssen wir nicht sagen können. Aber, du bist ja eine Milchkuh. Ja, fabelhaft. Also, wenn es dir gefällt, dann bleib doch einfach hier. Dann hätte ich jeden Morgen frische Milch. Peter, seit wann hast du denn eine Kuh? Alles das Seitdem. Sag mal. Willst du immer noch Selbstversorger werden? Ja, warum nicht? Trude okay. mit, mit der äh, Wilma-Feuerstein-Gedenkkette. <lacht> aber wir wollten doch in Zirkus gehen. Ja, eigentlich schon, aber das geht ja jetzt nicht. Ich muss auf die Kuh aufpassen. Ein Sag mal, Wie alt ist die denn? Och, äh, die jüngste ist es nicht. Na, und woran erkennst du das? Das kann man an den Kauflächen der Zähne sehen und an den Hörnern. Siehst du hier? Äh, junge Kühe haben ganz glatte Hörner und alte Kühe haben graue Hörner. Und Außerdem hatte sie schon. Äh, Moment, das siehst du an den Ringen. Eins, zwei, drei, vier. Vier Kälber. Hm. Ja, die äh, Kuhhändler, die feiern sogar die Hörner ab, bevor sie eine Kuh verkaufen, damit die Jünger aussieht. Woher weißt du das alles? Ach, warst du noch nie auf einem Bauernhof und hast einen Bauern gefragt? Ja, Schon. Nee, war ich bisher ja, auch noch nicht. Ich gesprochen. Ah, Moment mal, ich muss erst einen Eimer besorgen, ja? Das Alter ist nämlich voll und dann muss sie gemolken werden. Ja? Du hast deinen Stall sicherlich nicht gefunden, hm? aber lange kann dich der Peter nicht behalten. Es gibt Probleme. Das glaube ich auch. <lacht> Sag mal, Peter, woher kannst du denn das? Ich war doch mal auf einem Bauernhof zu Besuch. Aha. Nur weil man auf einem Bauernhof zu Besuch also ist, muss man ja. gleich melken und können Vutter. und wissen, ja. wie alt die Kuh ist. Und eine okay. Kuh macht Mist. Ich muss mal auf den Bauernhof. Ja. <lacht> also, Peter, da kommen einige Probleme auf dich zu. Ja, das könnte sein, Rode. Aber lass mal überlegen. Also, einen Stall müsste ich an einem Bauwagen anbauen. Ich liebe die Zeichnung von Klaus Heintischer und äh, wetterfest. Die Kuh kann ja erstmal im Garten grasen, aber sie darf nicht die Blumen und die Sträucher wegfressen. Da muss ich also täglich Gras holen ja, und Zusatzfutter geben. Und den Mist, na, den könnte ich doch sammeln und den Nachbarn geben für ihre Gärten. Und im Winter muss ich den Mist eben auf einen Haufen schichten. Ja. Ja, das ist alles viel Arbeit. Aber ich kann es schaffen. So. Ja. Seht mal, schon so viel Milch. Na? was sagst du dazu? Prima, Peter. Jetzt hast du jeden Morgen und jeden Abend frische Milch. Genau. Aber du musst dich auch um die Kuh kümmern. Und das ist gar nicht so einfach. Na ja, das stimmt schon. Aber sieh mal, Tode, ich habe doch nur eine Kuh. So Bauer hat natürlich Zu dem Zeitpunkt gab es wohl noch nirgendwo äh, Zäune. Sicher, weil also ein richtiger Bauer ist. Die Kuh kam Kuh Kuh. ja vom Bauern und muss ja und irgendwo durchgelaufen sein. Und ich glaube ja nicht, der dass der Peter der einzige Lang Garten ist. Und und ohne ohne Zäune. Geben. Aber wie es ausschaut. Abends gibt es dann noch Kraftfutter. Und aus den kleinen Näpfen da neben den Kühen kommt Trinkwasser. Sehr praktisch. Von oben kommt das Stroh. Nur, das wird nicht lange so sauber bleiben. Tja, das muss ja auch sein. Kühe haben nun mal keine eigene Toilette. Der Mist muss weg. Ja, und bei so vielen Kühen lohnt sich dann schon? Ein Mistbagger und eine betonierte Mistgrube. Heute ist das ja etwas anders. Heute wird ja aus allem Biogras gemacht. Jedenfalls habe ich das Gefühl. Ja, richtig. Die Kühe müssen ja auch gemolken werden durch mit der Hand, das macht heute keiner mehr, sondern mit der Melkmaschine und heute wird darauf geachtet, dass sie nicht da unten im, im Stroh landen, ja. die, die, ja, jetzt wird die abgesaugt. das ist ja unhygienisch, Filter, Ohre, durch den ganzen Kuhstall hindurch in einen Sammelbehälter. Sieht schon lecker aus also. Da bleibt sie aber auch, wenn man keine mehr. Milchintoleranz Denn hat. Da kommt schon der Tankwagen. Von der Molkerei. Wie in Berlin. Nein, der bringt kein Benzin, der holt die Milch. Zu dem Zeitpunkt gab es hier in Berlin äh, Fast 20 Liter. noch Und einige so Hinterhöfe, wo Kühe gehalten wurden. Das mir meine Mutter auch erzählt. Also es war gar nicht so selten, dass Kühe hier in der Großstadt äh, noch waren. Zu dem war Zeitpunkt 83. Milchkühe: Milch, Milch, Milch. Morgens Milch, Mittags Milch, Abends Milch. Ein Leben für die Milch. Na, Peter? Gibt es denn schon frische, gute Morgenmilch? Klar, du, du kannst frische Milch haben oder Milch vom Montag, vom Dienstag, vom Mittwoch. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wohin mit der Milch. Die Kuh ist so produktiv. Und dann seid du doch auch, auch produktiv. Milch kann man doch auch, auch verwenden. Ja, wie meinst du denn? Ne? wenn du schon so viel Milch hast, könntest ja. du doch eine kleine Molkerei aufmachen. Hm? Mhm. Peters Kleinmolkerei. Das ist eine gute Idee. Man kann auch so viele Sachen selber machen. Quart, Joghurt, <lacht> Wenn Fritz das heute versuchen würde, dann käme gleich Herr Klute an und dann gibt es vom Ordnungsamt und er müsste den ganzen Bauwagen absperren wegen nicht-hygienischen. Damals war das ein bisschen einfacher gehalten, finde ich auch besser. Weil nicht jedes Mal ähm, muss man gleich mit dem Gesetz drohen, finde Das muss einfacher gehalten werden. <lacht> wie sie machen das, einen gut das Zeug schmeckte gut, fand der eine. Und schleckte, und schleckte Und schlürfte, und schmatzte und wurde immer dicker. Krass ist ja auch, wie, äh, wie viel Zeit. Damals äh, nicht, sagte der andere. für die einzelnen ja, Geschichten war. Ich meine, der die Hauptgeschichte ppfen. mit Peter wurde, e, sieht man hier wieder ganz nice. gut, wurde kontinuierlich weiter dass er schwimmen konnte. Aber er es gab runter. Zeit für einen, einen Mann, Spieler, zwei, ein Einspieler, ein zwei Einspieler, ich glaube, drei Einspieler und bisher. Und, und, und trotzdem, und trotzdem und hat man was von der Hauptgeschichte mitbekommen und die Geschichte, die Themen wurden erklärt. Jetzt konnte nichts mehr passieren. Heute ist das alles etwas schneller oder sehr viel schneller. Und man hat keine Zeit für Geschichten. Geschichte. Ja, so also tatsächlich aus Milch. Schon krass, wie sie es damals gemacht haben. Ja, nicht mit Fröschen, aber in Maschinen oder in einem Butterfässchen wird die Sahne so lange geschlagen, bis Butter raus geworden ist. Aber um aus Milch etwas Neues zu machen, muss man eigentlich überhaupt nichts tun. Ich hatte doch so schrecklich viel Milchtudeln. Ja. Und sie ist stehen geblieben. Ich habe nicht weiter dran gedacht. Und sie ist von ganz alleine dick geworden. Und jetzt habe ich. Dickmilch, eine oh. fabelhafte Dickmilch. Ich habe auch rausgekriegt, dass wenn man einen Löffelchen Buttermilch dazu tut, dann geht es schneller. Und diese Dickmilch mit Zucker. Mm. Ach Peter, hm? daraus kann man auch Quark machen. Ach, das geht? Ja, hast du mal ein Stück Bindfarben und ein Tuch? Ein Stück Bindfarben und ein Tuch, ja. Ich mache das mal hier frei. Ein Tuch und Bindfarben. Das und ein Schüssel? Aus. Kann ich deine Schürze haben? Ja, natürlich. So. so, jetzt brauchen wir noch einen. Als wenn das Peters Schürze wäre. Mit Rüschen unten brauchen. Das ist so eine drauf. klare Frauenschürze. Ich glaube nicht, dass Peter sie genutzt von hat. Was meint ihr? so. Und jetzt tun wir die dicken hier rein. Die dicken Milch rein. So. Ja, jetzt müssen wir die Zipfel hier hochnehmen. Und das darüber festbinden. Ah, ja. Siehst du? Moment. So. Dass nämlich das Wasser da unten rauslaufen kann. Ja. Ist aber kein Wasser, das heißt Molke. Ja, Molke. Und das Dicke bleibt oben drin. Ja, genau. Ah, ja. Weißt du, und dass es gut abtropfen kann, tu es am ja. besten mal darüber über den Ausguss. Ja, genau. So. So ähnlich so. so, so. gesehen. <lacht> Na, sagen mal, so ähnliche Szenen sehen wir heute ab und zu, wenn ähm, Jasmin mal eine größere Rolle hat und äh, etwas beibringt. Also so ich finde, das könnte ruhig sein. öfter sein. Ich finde die äh, Parallelen leben. zu Trude und Jasmin sehr offensichtlich. Jasmin ist klein, halt die moderne von Version von Trude. Die sind auch sehr nötig von der Käsebereitung zum Beispiel. Ohne die wird es auch keinen Käse geben. Also auch im Käse sitzen diese Milchsäurebakterien. Och Peter, nur hör doch endlich auf mit deinen wissenschaftlichen Vorträgen. <lacht> Herrlich. Weißt du, Finde ich gut. Am besten wir lassen das bis morgen hängen mhm. und dann kannst du ein bisschen Salz reinmachen und Schnittlauch und auch noch andere Kräuter. Mhm. Und dann hast du den besten Quark der Welt. Hier sieht man noch schön, der Bauwagen hatte damals noch eine einfache äh, ja, das Deckenkonstruktion. Ist ein also wenn einfach wenn das ihr in die sagen. ersten Folgen schaut. Ja, das aber schon anderes. <lacht> sag mal großes Käserad Macht. Dazu geht man am besten sehr früh morgens in ein kleines italienisches Dorf. Wenn ihr also die ersten Folgen anschaut, hat der Bauwagen eine dunkle Decke. Ja, ähm, ab Staffel 3, 3 äh, oder 4 war drei. das, ähm, ist es eine andere Decke. <lacht> Weil das ganze Dachkonstrukt ist nämlich zusammengebrochen oder war schon angebrochen. 20 Liter von Signore Palette. Weil die haben ja nur einen normalen Bauwagen genommen. Und der Kameramann stand immer, wenn, wenn sie auf der Dachterrasse gefilmt haben, obendrauf. 20 von Giovanni. Und ähm, ähm, also das ganze Kamerateam, der, der Tonmensch Frische, und so. Köstliche und, köstliche <lacht> und irgendwann ist dann die, sind die Dachbalken gebrochen. Und die waren in einem kupfernen Bottich. Das musste dann erneuert werden. Da wird sie, sie nicht gedacht und gerührt. Aha, sie gerinnt schon. Temperatur stimmt, ja. Da drin sind auch wieder die Milchsäurebakterien. Ohne die läuft nichts. Zwölf Minuten um und ich glaube der fünfte Beitrag. Na ja, das ist doch schon ein fabelhafter Hüttenkäse. Aber wir wollen ja was anderes. Zuerst wird mal die Molke abgepumpt. Könnte Peter stundenlang zuhören. Ich finde, er hat eine ganz besondere Stimme. ist wie Trude. Für, für die Erklärung so. kommt das Ganze in Runde formen. Sehr schön. der Musik diese, diese einfachen ähm, der Instrumente hier einfach bis Gitarre das ändert sich oder gleich. eben, ich glaube eine war das äh, ein Rest einfach gemacht, wird noch rausgemacht. Aber effektiv. Und die Käsebröse wachsen jetzt zusammen. Na, das dauert ein bisschen. Warum hat man da gerade ein ein, äh, ein Video aus Italien nehmen musste. Als wenn in Deutschland kein Käse hergestellt wurde zu dem Zeitpunkt. Aber naja. Na, wie sieht er jetzt aus, der Käse? Hm, wie ein Käse. Aber fertig ist er noch nicht. und erstmal in ein Salzblatt. Da kriegt er den richtigen Geschmack. Danach muss er noch trocknen und sich ausholen. Ja, ein guter Käse braucht auch Zeit. Die hatte man damals mehr als... Im Prinzip werden alle Käsesorten so hergestellt, alle aus Quark. Noch etwas Gutes, da kommst du nie drauf, Peter. <lacht> oh, Quark ist bekömmlich. Stimmt, aber das meinte ich nicht. Du darfst noch mal raten. Die Szene, die jetzt kommt, die oh, man kann jetzt auch mit die Lade war schwierig Lade zu filmen. Ja. Stimmt, Denn aber denk mal an etwas anderes. Trude schmiert sich ja hier aufs Gesicht Quark. Hm. Quark ne? Ist ja gut für die Haut, aber eine Quarkmaske. Das Problem war einfach, wo im oh. Bauwagen Ist ja schlecht. Siehst denn du? aus? Hast du noch nie was von Diese einer Quarkmaske, diese Quarkmaske der schmolz nämlich sehr schnell dahin, weil in dem Bauwagen standen ja, die, die Scheinwerfer und es war sehr warm drin. Und, drin. und, und, die laufend, und rutschte, rutschten die Gurkenscheiben runter und ja. also sie also mussten ich die Szene mehrmals Maske. drehen. Was ich brauche ist eine Idee, wie ich meine Dickmilch loswerde. <lacht> Joghurt, wie ist es denn damit? Sieht da man auch gut, wie, wie, wie fleckig Kultur. hier das unten ist. Kultur? Was hat denn das mit Kultur zu tun? Ach so, eine Bakterienkultur. Ja, richtig. Für einen ich Sie man muss ja die ganze Zeit so sitzen bleiben. Bakterien. Und wenn Bakterien so auf einem Haufen sitzen, nennt man das eine Kultur. Die sitzen da in der Milch und vermehren sich und wachsen und arbeiten darin wie eine kleine chemische Fabrik. Ja. Übrigens, die Bakterien, die im Käse arbeiten, die könnten doch eigentlich die Löcher daran machen. Wie kommst du denn jetzt wieder auf Löcher im Käse? Naja, irgendwie müssen Es muss ja aufgepasst werden, dass kommen. es nicht auf, ihr, auf ja. ihr Hemd kommt und so. Man das das nicht rein. die ganze auch nicht in den Käse. Und die ganze Szene, die wir jetzt gesehen ja, haben, da saß sie dann da mit der den Quarkmaske den und die lief immer weg. Hm. Ah, der klassische Käselochfilm, den wir später bei... Wie kommen die Löcher in den Käse? Nochmal sehen Nur mit anderem Ton. Von träumt denn, wo Paschulke denn kommt und, und äh, will ein Preis, Preis, äh, Preisrätsel machen und fragte Peter, wie kommen denn Löcher in den Käse? Und Peter liegt in seiner Hängematte und träumt dann diesen Traum. Auch wieder schön gemacht von Klaus Hein Fischer. Genau so kommen die Löcher in den Käse. Die Vertonung hier anders ist. In der späteren Folge gibt es ja, glaube ich, noch eine Hintergrundmusik und so. Das ist etwas anders. Und der Kontrolleur. Jetzt muss er ein Loch machen. Mit seinem riesigen Finger. Wow. Es sind mal wieder die Bakterien, unsere kleinen Helfer. Die sitzen hier am Käse und arbeiten wie lauter kleine Chir Wenn ich mich nicht irre, die, die Fotos, die hier oben stehen, ich glaube, das ist Peter das ist mit seinem Opa. Wie wenn ein kleiner Mann im Käse, wenn er noch weich ist, also Peter, da, da hat Peter eigentlich immer sehr, sehr gelegt, dass die Fotos, die sie verwenden, also echte Fotos sind. dicke, saure Milch. Kommt jetzt hier rein. Ja, aber jetzt brauchen wir doch die Joghurt-Bakterien. Wo kriegen wir denn die her? Ja, gut, dann nehmen wir einfach einen Joghurt aus dem Supermarkt. Na ja, da sind sie ja drin. Na eben. Sag mal, Gute, wieso gibt eine Kuh eigentlich Milch? Boah, also Peter, du kannst Fragen stellen. Man wird sich auch noch mal dumm fragen dürfen. Gut, also, eine Kuh gibt nur Milch, wenn sie ein Kalb geboren hat. Und das Kalb, das bleibt dann mindestens drei Tage bei der Kuhmutter, weil die Milch einen Stoff enthält, der es vor allen Krankheiten schützt. Und das ist auch bei anderen Säugetieren so. Die Milch der Tiermutter enthält alle Stoffe, die ein Tierbaby zum Leben und zum Größerwerden braucht. Übrigens, auch Menschenbabys brauchen die Milch aus der Brust der Mutter als erste und wichtigste Nahrung, damit sie groß und kräftig werden. Milch kommt also immer nur von einer Kuhmutter, hm? <lacht> er weiß, wie alt eine Kuh ist, wie man eine Kuh melkt, aber er weiß nicht, woher die warum die ist. Manchmal ist es eine sehr seltsame Mischung in den ersten Folgen, wie naiv und wie wissend Peter ist, finde ich. Das hat sich später gelehrt, äh, gelegt. Ist ja auch... Mit einem Grund, warum Trude ja. auch nicht mehr auftauchte, weil sie die Figur die des Peters ziemlich tauschen. geändert haben. Das sind die Sachen ja. frischer und ohne chemische Zusätze, nicht? Ja, oder bei mir. Ich habe ja schließlich jetzt auch eine Kuh. Ich bin Kleinbauer. Und ich verkaufe echte Milchprodukte viel frischer. Direkt von der Kuh zum Verbraucher. Ohne den langen Weg vom Bauern über die Molkerei. Ja, richtig. Da ist ja wieder unser Tankwagen von vorhin bringt die Milch vom Bauernhof. Pumpen und kühlen. Und Video und, Nummer 7? Einspieler Nummer 7 oder 6? Pasteurisiert, homogenisiert, evaporisiert, filtriert, zentrifugiert, elektronisch kontrolliert. Eieieie. bleibt denn da überhaupt noch was übrig? Ja, doch. Hinten kommt was raus. Milch in Tüten. Die ist zwar immer noch weiß, aber so richtig frische Kuhmilch ist es nicht mehr. Ich habe in meinem ganzen Leben noch keine, keine frische Kuhmilch Dafür drin. hat sie auch einen Datumstempel. Und eine schicke, viereckige Verpackung. Aha, das gibt Butter. Ja. Hier wird sie geknetet. Und da wird sie verpackt. Fleißig, fleißig. Greift zu so der Maschine nicht mal daneben? Das gebe doch einen schönen Matsch. Nee. Seltsam. Ich sehe keine Leute. Nur Maschinen. Und die Maschine hier macht Joghurt. Maschinenjoghurt. Gelben, roten, grünen Joghurt. Hm, wenn das die Kühe sehen könnten. Tja, so gemütlich wie in der kleinen italienischen Käserei kann es hier leider nicht zugehen. Ich würde mal interessieren, wie die Fabrik heute aussieht. <lacht> ein Labor gibt es auch hier. Das prüft, ob die Maschinen auch richtig arbeiten. Also, das habe ich alles nicht nötig. Und hier ein paar <lacht> Lustig. Was darf es denn sein? Ein Liter frische Milch. Und etwas Quark heute. Etwas Quark. Gut. Ich sehe. Wenn man bedenkt, ja, dass die, die, die Milchprodukte da im Regal stehen. Die <lacht> leben ganz gut zusammen. In Berstadt ist ja immer Sommer, also. Ah, das geht ganz gut. Ich so ganz ungekühlt würde ich die jetzt nicht tragen. Da brauche ich noch Heide. oder Zusatzfutter. Das macht mir noch ein bisschen Sorgen. Also das schaffen Sie schon, Herr Lustig. Ich muss wirklich sagen, auf Ihre frischen Milchprodukte kann man gar nicht mehr verzichten. Das ist ja wirklich so, als ob Sie frisch vom Bauernhof kämen. Ja. Viel besser als im Supermarkt. ja, das sage ich doch mal. So, da wäre hier Quark. Hm? Und die Milch. Wie wäre es mit noch etwas Butter? Ach, nein, danke, das habe ich noch. Was macht es denn? Äh, 3,85 Oh, das ist aber preiswert. Hm. Übrigens habe ich da noch äh, frischen Kuhdünger nächste Woche. Für den Garten. Gut, dass Sie mich daran erinnern. Okay. Guten Tag. Ach, guten Tag. Danke. Also, Auf Wiedersehen. Bis morgen. Wiedersehen. Ja. Wiedersehen. Peter, dein Geschäft geht ja prima. Ja, schon. Aber eine Kuh zu halten ist ganz schön schwierig. Morgens melden, abends melden, den Mist wegkarren, das Futter holen. Ach, Landwirtschaft ist gar nicht so einfach. Aber Peter, ich habe eine Adresse für dich. Und zwar von einem Bauern, der will dir Heu und Rüben verkaufen. Aber ehrlich, ich weiß nicht, ob ich das Geld dafür mit meinen Milchprodukten hier verdienen kann. Ach, Peter, das schaffen wir schon. Und da kommt ein Vorläufer Tag. von Herrn Klute. Guten Tag. Sind Sie ja lustig? Ja, das bin ich noch. Ich bin... Amtsjahrs, bitte. Aha, ein Amtstierarzt. Und uns wurde gemeldet, dass Sie eine Kuh unsachgemäß halten. Ist das Ihre Kuh? Äh, nein, die stand eines Tages hier im Garten. Und weil sie nicht wusste, wo sie wohnt, ist sie einfach hier geblieben. Und sie hat sich seitdem nie gesperrt. Die Kuh ist ihnen also zugelaufen. Ja, dann müssen Sie wieder zurückbringen. Ja, aber ich weiß doch nicht, wohin. Das lässt sich leicht feststellen. Kommen Sie mal bitte mit. Jede Kuh hat im Ohr eine Registriermarke, nicht? hier sehen Sie das. Und danach kann man dann auch leicht den Besitzer ermitteln. Ach ja, richtig, das hat der Bauer mir auch mal gesagt. Ja, Heutzutage, das, da geht es ja darum, ob die Kuh gesund ist und ob sie ein schönes Zuhause aus. hat. Schönen, frischen Milchprodukten. Vielleicht sie mit dem Bauern, und sie äh, heutzutage würde erstmal sich jemand darüber aufregen, dass das alles nicht hygienisch und, ja, und ist und so eine so Sache und dass man das, das gar nicht das da machen dürfte. Das und erst im Anschluss würde es um die Kuh gehen. Und ehrlich gesagt, die Kuh gehört Land. Und mein ganz normaler Mensch. Und das finde ich finde ich viel schöner. Also ohne viel Aufregung einfach mal. Schau zum mal, du Telefone machst was falsch, halt, mach's mal anders. Gut, danke. So kannst du das Problem lösen. Finde ich viel besser. Dann fang ich fange schon mal an mit Abschied nehmen. Hm? Tschüss, du liebe Kuh mit deinen großen Augen. Das ist wieder Sternkrader Straße in Tegel. Ich hab Telefon Die Straßenszene. Bloß wo, wo der Garten jetzt der gerade war, also wo sie da gedreht haben, haben. Also ich noch hab nicht rausgefunden. Mh. Ja, cool. Da haben sie die ganze Kuh extra nach Tegel gefahren. Ist ja geil. Weil ist es ist ja nur, den Garten gibt es ja da gar nicht. Das ist ja nur der ja Zaun aufgestellt, Kameramann ja, hin und das war's. Ja. Wir durch die Stadt. Da sind sie am Kuder, wenn ich mich lehre. Oder am Tegel. Tegel. Das kann auch sein. Typisch Peter, mit der Kuh komplett durch die Stadt. Hörtlich <lacht> ist der Bauer Klöbner nett. Dann hole ich mir nämlich die Milch von dem und mache daraus Quark und Joghurt und Butter. Übrigens, äh, wenn bei euch in der Nähe ein Bauer ist, dann holt euch doch auf die Milch direkt von dem. Die ist wirklich Da ist noch alles drin. Ja. Ich habe noch einen weiten Weg vor mir bis zum Bauern. Und bis ich wieder zurück bin, da habt ihr ganz viereckige Augen. Also, Als wenn es damals die noch kein Telefon ab. gab. Aber finde ich schön gemacht. Und ich Peter und die Kuh auch na, mitten im, im, im, im Menschengetümmel. Mit so, und jetzt an der Straße entlang durch Grüne. Sehr schön. <lacht> Das ist so das, was ich, was ich an Löwenzahn so mochte. Einfach dieses Witzige. Jo. Und somit haben wir Peter und der Butterberg zusammengeschaut. Äh, ich liebe diese Folge einfach, weil äh, sie so unbeschwert ist. Dieses, dieses. ach, ich mache, ach, da ist eine Kuh, oder dann bleibt die halt hier. Und... Was mache ich mit der Milch? Oh, ich verkaufe die einfach mal. Das finde ich, äh, fand ich als Kind schon ganz toll und äh, finde ich heute auch noch sehr schön. Äh, ist in der Zeit ein bisschen verloren gegangen, kann man vielleicht heute nicht mehr zeigen. Ich finde, Kinder sind nicht doof und ein bisschen weniger Schnelligkeit äh, täte der heutigen Sendung auch schön, äh, auch gut. Aber na gut. So ist die Zeit heute. Und das war Peter und der Butterberg. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Das ist einer meiner Lieblingsfolgen aus den ersten zwei Staffeln. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Und denk dran, Peter, wir vergessen dich nicht. Also, abschalten. Bis dann. Tschüss. tschüss. Knopf. Ja, wo haben wir denn?